Hallo, ich bin der Regional-LP und heute habe ich für euch meine erste Folge aufgenommen. Ich hoffe, sie gefällt euch und zum einleitenden Spiel werde ich erst einmal Conquest spielen. Okay, das weiß man. Riesenfeld. Sorry für die ein wenig kleineren Legs, aber es sind halt welche. Oh, geile. Geil, Keine sind super. Join. So, was wollte ich? Halloween? Day after tomorrow oder Caspian Border? Halloween. Okay, ich werde jetzt ähm, mal den Jump'n'Round versuchen, obwohl ich bin echt dann. Wenn ich Noob sage, dann meine ich auch Noob. Oh. Ich oh, wir wurden schon teleportiert. Und ich bin... Was bin ich? Aha, wie geil ich nehme Büro. So. so, Jetzt werde ich hier erstmal rumrennen. Die Map heißt halt Halloween. Ich habe hier viele Mods drin, gerade. Unter anderem auch Optifine. in Höhle. Yay, Hülle. Fuck. Okay, in der Höhle war schon mal nichts. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Und gucken mal. Was denn? Was ist denn hier so viel Kämpfe gibt? Noch habe ich keinen gesehen. Blaue Base. Äh, cool. Der zeigt mir immer noch den Waypoint Conquest da. Okay. Sehr cool. Wenn man das darum nicht war. Conquest ist ein Eroberungsspiel. Das erkläre ich jetzt mal. Ähm, eigentlich wie Captures Flag ähm, oder Skin PvP, nur dass man halt mit noch mehr Skins spielt und ähm, die Skins halt besser aufgebaut sind. Und ähm, das Coole hieran ist auch, ähm, dass man besser kämpfen kann. Dass man hier nicht ähm, gegeneinander PvP, sondern mit anderen Spielern miteinander spielt. Okay, kommt man wohl nicht hoch. Naja, wenn soll es. Ja, ich bin, ich bin regional RP, habe gerade mein Video gestartet, aber ich habe noch nichts über mich selber gesagt. Also ich, ich habe noch nicht so lange aufgenommen oder nehme noch nicht so lange auf und deswegen ist das hier auch ein bisschen aufgeregt. Deswegen habe ich halt auch ein bisschen, ja es ist halt bisschen komisch, seine eigene YouTube-Aufnahme, oh Gott. <lacht> seine eigene YouTube-Aufnahme zu starten, ohne irgendwelche anderen, oder sich die nachher einfach mal reinzuziehen. Also es ist schon komisch, weil <lacht> vor allen Dingen, ähm, du bist ja auf YouTube und ähm, <lacht> guckst dir die anderen an und sagst dir die ganze Zeit, oh ja, das möchte ich auch mal machen. So, auf einmal <lacht> siehst du dann von vorne herein, ähm, wow, das geht ja irgendwie. Und dann spielst du das halt. Dann spielst du Minecraft. Andere schauen dir zu. Du kannst Singleplayer Let's Plays machen. Ach ja, schreibt äh, in die Kommentare, was ihr mehr wollt. Ein ähm, ähm, Server, Aufgaben Server hier auch ähm, ein bisschen ähm, Conquest oder so oder ähm, Ender Games. Das müsst ihr einfach nur mal sagen. Und ja, müsst ihr einfach nur mal sagen und dann mache ich es natürlich, kann ich es natürlich sofort einbauen, wobei ich so Multiplayer-Let's Plays schon besser finde. Also, das finde ich ist besser, weil ähm, man ein Single-Layer-Let's Plays nicht die kann man natürlich auch viel machen, aber nicht mit anderen Spielern, ähm, zum Beispiel mit anderen Spielern auf den TS3 einsteigen und so weiter und so fort. <lacht> ähm ich hoffe, euch wird das Video jetzt gefallen, weil ich bewundere natürlich auch die großen YouTuber alle, ähm, wie sie das so schaffen, dass es schaffen, eine große Community, die hinter einem steht, zu haben, die, ähm, die Fans und die Abos sind halt nicht so mein Ding. wie geht es ja um das Persönliche. Das, das ist ja schon was, wenn ein paar Leute sagen, oh hey, guck mal, es ist ein YouTuber oder so. Ähm, ich möchte jetzt nicht so irgendwie komisch rüberkommen oder so. Also, ich werde auch nicht auf Servern, eigentlich fast, glaube ich gar nicht den Rang YouTuber fordern oder danach fragen überhaupt. Weil äh, die, die meinem Kanal kennen, gut und schön, aber ja. Den Rang-Youtuber, das ist ja doch schon ein bisschen oh, der backt im Boden. Was ist da jetzt los? Wow! Okay, was war jetzt hier los? Jo, ist klar. Ähm, Schreibt mir mal in die Kommentare bitte, wenn sich das so ja, manche angucken. Natürlich werden sie mal einen Show aus meiner Klasse machen. Wenn mir das Video jetzt wirklich gelungen wäre oder gelingt, dann natürlich. Oh, das ich gucke. Dann habe ich doch. Ich weiß doch auch oh, Haha, nein! Nein, nein, nein. Okay. okay also da ihr habt hier schon gesehen das war der conquest ich zeige euch jetzt mal meinen Ding server der community server da werde ich mir gleich mal ein wait point setzen <lacht> community. ja so musst du es ungefähr <lacht> oh nein nein ich <lacht> muss das schreine das schreine ja ich bin drauf ich bin noch <lacht> gut okay ähm hier sind saumäßige mäßige ähm, ich sehe hier keinen mit Skin Aber wenn es nur das ist... Naja, okay, wenn ich dann Gomme sehe... Das ist hier ja schon fast wie ein Spiel. Wer Gommel sieht, der gewinnt. Das ist halt ganz schön komisch. Wenn man Gomme dann sieht, den berühmten YouTuber. Ihr merkt schon, ich bin ein Gommel-Fan. Und nein. Und ja, deswegen habe ich eigentlich mal angefangen. weil komme ähm, ist für mich halt cool und ja. Was soll man da noch sagen? Und ähm, was ich sehr weise von ihm, find, von ihm finde, ähm, was ich vielleicht auch machen werde äh, dass er seine Identität schützt und ähm, halt nicht mit Webcam oder so macht. Das finde ich ist ganz schön cool von ihm. <lacht> Aber jeder hat ja was anderes, oder? Die gehen alle erstmal da rum. Also es ist jetzt ganz ehrlich ähm, der beste Server und Gaume... Ja, was soll man von Gaume erwarten? Ähm, wenn ihr dieses Video seht und ähm, auch ähm, auf YouTube seid, also das kommentieren könnt und so, dann gibt man ein riesigen Like für Gamma. Ehrlich. Nein. Ich will hier auch nicht als verrückter Fan da stehen oder so. Nein. Auf okay. Ich möchte jetzt nicht zu Dr. Pan bekommen, Natürlich mag ich ihn, aber ich glaube nicht, dass Gomme sowas mag. Ähm. Ah, wenn man einfach so sagt, ey, gib mir gib Gomme ein. Gib Gommen Abo oder Nein. Also ganz ehrlich. Okay. <lacht> ganz ehrlich, ich find's cool, äh. Wenn man selber so wie Gomma HD ist und ähm, ja ich freue mich einfach riesig für ihn und ja sagen wir mal okay ich merke schon ich mehr hier langsam die Worte ich bin so aufgeregt naja dann beenden wir das mal mit einem schönen Kommen Mode. Guck jetzt mal in den Chat. D-do-da-do. Oh, scheiß oh, Fail. Fail. Nein. Nein, warum bau. <laughs> Nein. Jetzt. Yes. Talalalalala ja ich bin richtig fröhlich dass das richtig froh dass das hier funktioniert ähm, ich dachte eher, er ähm, das ist so kostenpflichtig aber ich habe mir was angeguckt und ja jetzt auf einmal wohl nicht mehr oder ähm, es ist anders es also, ist das coole finde ich dass man immer einen ausweg findet ähm, nur, da braucht man eins. Ist das denn legal? Oder darf man das überhaupt? Oder kostet das wirklich nichts? Diese Fragen stelle ich mir immer. Ob das legal ist? Und so weiter und so. Ähm, ihr merkt schon, ähm, ich bräuchte, ich würde gerne von euch ähm, ein paar kleine Infos haben, worüber ich reden könnte, vielleicht auch mal ansprechen könnte. Und ich glaube, jetzt mache ich mal einen richtig geschriebenen mode Und verabschiede mich mit einem, gleich, mit einem Jump. Superman!